Jetzt gibt es absolute Berufs- und Fähigkeits-Insider-Informationen für dich. Das sind alles Informationen, die niemand da draußen hat und keiner versteht. Deswegen bleib auf jeden Fall bis zur letzten Sekunde an diesem Video dran. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß. Mein Name ist Philipp und denk mal dran, besser gut versichert als stark verunsichert. So, lass uns mit Vollgas und Real Talk in die Berufsunfähigkeitsversicherung einsteigen. Was gibt es eigentlich für Berufsunfähigkeitsversicherung? Und da gibt es so eine BUZ und so eine SBU. Aber was bedeutet das Ganze? Also SBU bedeutet Selbstständige Berufsunfähigkeitsversicherung. Das heißt, der Vertrag steht alleine da. Jetzt gibt es die BUZ, ganz oft verkauftes Produkt. Eine Berufsunfähigkeitszusatzversicherung zu zum Beispiel einer Altersvorsorge. Also wenn du eine Altersvorsorge hast, prüf, ob du eine Berufsunfähigkeitszusatzversicherung abgeschlossen hast mit dieser Altersvorsorge. Viele wissen das gar nicht. Manchmal sichert diese BUZ nur den Beitrag ab, manchmal aber auch sogar eine gewisse Geldleistung, die du dann von der Versicherung bekommst. Was keiner weiß ist, dass du deine Beiträge zur Berufsunfähigkeitsversicherung erstmal als Vorsorgeaufwendung von der Steuer absetzen kannst. Aber jetzt kommt das Wichtige, und zwar, ich muss auch, wenn ich berufsunfähig bin, meine Berufsunfähigkeitsrente versteuern. Und hier wird es wirklich tricky, weil das weiß wirklich keiner. Bei einer Berufsunfähigkeitszusatzversicherung, also einer Versicherung, die an einen anderes Produkt, also zum Beispiel an eine Altersvorsorge gekoppelt ist, muss ich hinterher zu 100% versteuern. Also ich zahle meinen Einkommenssteuersatz auf meine komplette Berufs- und Was natürlich dann so ist, dass wenn ich 2000 Euro bekomme und ich zum Beispiel einen Steuersatz habe von 20%, ja, dann muss ich 400 Euro an Steuern bezahlen von dieser Berufs- bei der selbstständigen Berufs- und Fähigkeitsversicherung, die nicht sagt, dass du selbstständig bist, sondern die einfach nur sagt, dass sie alleine dasteht als eigene Versicherung, als eigener Vertrag, ist es so, dass es eine Ertragsanteilversteuerung gibt. Das bedeutet, dass du praktisch bis zum vereinbarten Endalter, also beispielsweise 67, was auch immer empfohlen ist, pro Jahr ein Prozent. das heißt, wenn der Vertrag noch 30 Jahre läuft, dann würde ich auf 30 Prozent meiner Berufsunfähigkeitsversicherung meinen persönlichen Steuersatz bezahlen. Das heißt, es ist deutlich weniger, was ich bei einer selbstständigen Berufsunfähigkeitsversicherung im Vergleich zur Berufsunfähigkeitszusatzversicherung bezahle. Deswegen sollte man immer mal überlegen und mal prüfen, ob man seine Berufsunfähigkeitszusatzversicherung nicht aus seiner Altersvorsorge oder Rentenversicherung rauslösen kann und dann eine Selbstständige machen kann. Ganz wichtig ist auch in diesem Zuge zu sagen, so eine Altersvorsorge sollte man auch regelmäßig mal überprüfen lassen, nicht nur von den Renditen, sondern auch vom Produkt an sich, weil sich einfach in den letzten Jahren unglaublich viel in diesem Bereich verändert hat und man teilweise ja ein sechsstelliges Plus rausbekommt, wenn man den Tarif oder den Vertrag sich mal genau anguckt und auch verändert. Es gibt drei Klauseln in einer Berufsunfähigkeitsversicherung, die meiner Meinung nach die wichtigsten Klauseln überhaupt sind und die auf jeden Fall in deinem Sinne formuliert sein sollten. Das erste ist die Arztanordnungsklausel. Das heißt, du bist jetzt berufsunfähig und sagst, ich würde jetzt gerne zum Arzt gehen und würde gerne die Diagnose, also eine Diagnose bekommen und würde gerne das Ergebnis haben, dass ich berufsunfähig bin. Jetzt ist es so, dass wenn diese Arztanordnungsklausel nicht ausgeschlossen ist, dann kann die Berufsunfähigkeitsversicherung, also dein Versicherer, sagen, du gehst zu unserem Arzt. Und das ist natürlich nicht gut. Denn... Der Arzt der Versicherung arbeitet natürlich immer im Sinne der Versicherung. Das heißt, meine Empfehlung ist, dass du zu deinem eigenen Arzt gehst. Das heißt, wenn du Rückenprobleme hast, dass du dir deinen Orthopäden raussuchst und nicht den Orthopäden der Versicherungsgesellschaft. Das ist ein Punkt, da muss man wirklich zu 100% drauf achten. Das ist eines der wichtigsten Punkte überhaupt, weil ansonsten, kann es wirklich dazu kommen, dass du hinterher keine Leistung bekommst. Dann haben wir das zeitlich begrenzte Anerkenntnis. Das bedeutet, wenn die Berufsunfähigkeitsversicherung, also deine Versicherung, deine Gesellschaft sagt oder akzeptiert und anerkennt, dass du berufsunfähig bist, dass sie nicht alle zwei oder drei Monate über Jahre nachfragen, hey, bist du noch berufsunfähig? wir könnten dir auch eine Umstuhlung bezahlen oder dies oder das oder jenes, damit sie dich loswerden. Weil eine Berufsunfähigkeitsrente ist natürlich langfristig gesehen sehr, sehr, sehr, sehr teuer für eine Gesellschaft. Also, das ist wichtig zu prüfen, was immer akzeptabel ist, dass sie innerhalb des ersten Jahres, also innerhalb der ersten zwölf Monate, noch einmal nachfragen. Im besten Fall verzichtet die Versicherungsgesellschaft Komplett darauf nachzufragen und wenn sie es dann akzeptiert haben, dass du berufsunfähig bist oder anerkannt haben, dass sie es dann auch dauerhaft tun. Dann gibt es die abstrakte und konkrete Verweisung. Abstrakte Verweisung bedeutet praktisch, dass der Versicherer dir sagen kann, hey, du machst jetzt XY Job. Also ich bin Manager und putz danach Toiletten. Das ist die abstrakte Verweisung. Zum Glück bei den meisten Versicherern gar nicht mehr aktiv in der heutigen Zeit. Es gibt ein paar Altverträge, da ist das noch da. Ähm, dann sollte man auf jeden Fall das Ganze prüfen lassen. Wenn die Versicherung mal zu, schon so 10, 15, 20 Jahre läuft, sollte man da mal reingucken. Dann gibt es eine konkrete Verweisung. Das bedeutet, ich gehe mir jetzt selber einen neuen Job suchen. Und das sollte auf jeden Fall immer für dich positiv formuliert sein. Das bedeutet, dass du auf jeden Fall selber dasselbe Geld oder mehr Geld verdienst als vor deiner Berufsunfähigkeitsversicherung, wenn du dich dazu entscheidest, wieder arbeiten zu gehen. Dann ist anschließend dazu natürlich auch wichtig, dass man vielleicht Gelder bekommt für die Wiedereingliederung in seinen Beruf und so weiter. Und das sind Punkte, da muss man einfach explizit drauf achten, wenn man so eine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließt. Und deswegen gibt es Menschen wie mich, die genau das für dich tun. Dann gibt es eine AU-Klausel, Arbeitsunfähigkeitsklausel. Das bedeutet, wenn du, dir, wenn du dir jetzt das andere Video angeschaut hast, also die Basics zum, äh, zur Berufsunfähigkeitsversicherung, ich lade dir das hier mal ähm, rein, dass du dir das angucken kannst, dann ist es so, dass du auch während einer kurzfristigen Arbeitsunfähigkeit deine Berufsunfähigkeitsrente bezahlt bekommst. Das Interessante ist, das kostet meistens so 5, vielleicht 10 Euro im Monat mehr, also gar nicht so viel. Aber der Vorteil, den du davon hast, ist halt einfach wirklich massiv. Das heißt, wenn du zum Beispiel für drei Monate krankgeschrieben bist, dann bekommst du schon mal Berufsunfähigkeitsrente. Wenn du jetzt berufsunfähig bist oder denkst, du bist berufsunfähig, dann ist eins ganz wichtig und zwar, dass du diesen Leistungsantrag, den die Versicherung dir schickt, am besten nicht selber ausfüllst. Ich mache es auch nicht selber. Ich lasse deine Berufsunfähigkeit, also deinen Antrag auf Berufsunfähigkeit lasse ich vom qualifizierten Rechtsanwalt für Vertrags- und Versicherungsrecht erstellen, so dass du einfach auch gar keine Themen damit hast, dass du deine Ruhe hast und du zahlst dafür keinen Cent. Das ist Serviceleistung. Dann ist es so, bei Gesundheitsfragen wird halt oft mal geschummelt. Und das sollte man einfach nicht tun, denn die große Herausforderung ist, wenn ich schummel und ich habe zum Beispiel ein psychisches Problem, ich, oder, ich war mal beim Psychologen in den letzten zwei Jahren und ich verheimliche das der Gesellschaft und dann kommt es hinterher raus, weil die Krankenkassen einfach faktisch diese Daten speichern und es kommt raus, dann stehe ich hinterher da und kriege keine Leistung und im Worst Case nutze ich dann die soziale Absicherung in Deutschland, das bedeutet dann Hartz IV. Nächster wichtiger Punkt, das Endalter ist so unglaublich wichtig und die, dieses Endalter zwischen, ich sag mal, 63 und 67 macht einen großen Teil des heutigen Beitrags aus, weil die Versicherungsgesellschaft einfach damit kalkuliert, dass zwischen dieser Zeit von 63 bis 67 einfach die meisten Berufsunfähigkeitsfälle auftreten, weil man dort einfach, am krankesten ist. Ist ja auch irgendwo logisch, umso älter wir werden, umso mehr Wehchen haben wir halt. Und jetzt ist es einfach wichtig, auf diesen Punkt zu achten, dass du nicht geizig wirst und sagst, hey, ich spare mir lieber die 10 oder 15 Euro, damit ich dann später ähm, ja keine Berufsunfähigkeitsversicherung mehr habe, wenn es dann vielleicht zu diesem Fall kommt. Ganz wichtig ist, so ungefähr ein Drittel der Deutschen werden im Laufe ihres Lebens mal berufsunfähig. Und berufsunfähig heißt nicht unbedingt für mein ganzes restliches Leben, sondern das kann halt einfach auch wirklich nur sein, dass ich vielleicht über zwei, drei oder vier Jahre nicht mehr arbeiten gehen kann und meine Berufsunfähigkeitsrente bekomme. Ganz wichtig ist, die Gesellschaft zahlt und wenn wir uns das ausrechnen, das heißt, wenn du jetzt einfach mal deinen Beitrag nimmst und den rechnest du aus, dann bist du vielleicht bei 20 oder 25.000 Euro, die du in deine Berufsunfähigkeitsversicherung zahlst. Jetzt musst du nur mal überlegen, was es die Gesellschaft im Gegenzug kostet, also was du für ein Kostenfaktor bist, wenn du berufsunfähig wirst und vor allem auch, wie lange du theoretisch berufsunfähig sein musst, und meistens sind es so zweieinhalb bis drei Jahre, bis man den Beitrag über eine komplette Laufzeit wieder raus hat. Oft ist eine Berufsunfähigkeitsversicherung eine absolute Plusrechnung, wenn irgendwas passiert. Das wünsche ich dir natürlich von Herzen nicht. Ich wünsche dir, dass du das Geld umsonst ausgibst, dass du gesund bist und dass es dir dein ganzes Leben lang gut geht. Bitte vergiss nicht, dieses Video einmal zu kommentieren, was du denkst was du an Verbesserungsvorschlägen hast, an Feedback hast und hinterlass auf jeden Fall auch ein Abo und ein Like. Schau dir die anderen Videos hier oben an, damit du immer up to date bist, was das Thema Versicherung und Finanzen angeht und vor allem gut aufgestellt bist, denn besser gut versichert als stark verunsichert.